Herzlich Willkommen zum Fashion Business Talk bei mir in der Netzwerkgruppe. So, wenn das stattfindet, dann haben wir 18 Uhr und es ist ein Donnerstag und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute möchte ich mal über das ganze Thema sprechen. SEO was, weil so viele Kunden an mich herangetreten sind und sie wissen immer gar nicht, auf was sie so achten sollen und warum denn Suchmaschinenoptimierung so wichtig ist. Und ich möchte euch gerne mal so fünf der wichtigsten Begriffe mal kurz und knapp erklären, und euch auch zeigen, wo man das findet, was das ist, wie es umgesetzt wird. Und öffne da mal kurz meine Präsentation für euch. So, gehen wir mal auf Vollbildmodus. Moment. Dazu sollte ich natürlich meinen Bildschirm mit euch teilen. Ja, jetzt. Ist er jetzt geteilt? Jetzt ist er geteilt. So, Vollbildmodus. So, und aus dem Grund wollen wir mal direkt starten. Und was heißt Suchmaschinenoptimierung ähm, eigentlich? Das heißt, der, der ähm, User gibt bei Google zum Beispiel eine Information ein. Er sucht ein Kleid, er sucht Schuhe, er sucht ähm, Strickware und gibt das in die Suchleiste bei Google ein. Und dann werden Suchergebnisse angezeigt und damit die auch direkt angezeigt werden, müsst ihr bestimmte Sachen ähm, wissen, was umgesetzt werden muss und was das ist, das zeige ich euch jetzt mal. Also ähm, kurz möchte ich nochmal erklären, weil es gibt so viele, die shop haben. Ihr habt wahrscheinlich auch nur ein Shop-System. ist Shopify, Gambio, Wordpress, Magento, Shopware. Da gibt es unendlich viele. Aber die Website selber ist immer gleich aufgebaut. Die besteht aus einem Header, aus einem Body und aus einem footer -Bereich. Im Header, das ist immer das Erste, was der Kunde, der auf eure Seite kommt, sofort sieht. Und das sollte immer so bestehen aus dem Logo, aus dem Claim. Das ist meistens oder auch der USP, damit der Kunde gleich weiß, worum geht es denn eigentlich. Die Hauptnavigation ist immer mit aufgeführt, genauso wie eine Telefonnummer. Auch ähm, der sogenannte Bemerkzettel ist ganz wichtig, der Warenkorb, ein Login fürs Kundenkonto und vielleicht auch nochmal gleich ein Link für den Kundenservice, wo alle wichtigen Informationen aufgerufen werden können, was immer für den Kunden auch sehr wichtig ist. Und eine vertrauensbildende Maßnahme ist zum Beispiel auch verdammt Lieferung oder ihr macht ähm, Retouren, ähm, sind kostenlos innerhalb von Deutschland. Was auch immer ihr das reinschreibt, sollte im Header aufgeführt sein. Dann ist es selber der Body. Der Body ist immer der Inhalt jeder Webseite. Wenn du eine Katalogseite aufrufst, sieht die anders aus. Wenn du ähm, auf das Produkt ähm, klickst, sieht es anders aus. Und der ähm, Header wird immer ersichtlich sein, egal auf welcher Seite du dich befindest. Und die Website selber ist, ähm, also der Body, ist immer, wird immer verändert. Und der Footer, das sind meistens so Informationen wie Impressum, AGBs. Da werden auch meistens noch Links ähm, von den Webseiten mit ähm, draufgegeben, was hier zu Unterseiten führt. Das kommt meistens alles so in den Footer-Bereich. Ähm, das nennt sich auch die Fußleiste einer Webseite. Das mal ganz kurz am Rande erwähnen, weil ich das ganz wichtig finde. So, dann kommen wir mal zu den Metatexten. Was heißt das eigentlich? Das heißt, das sind sozusagen, du gibst der Suchmaschine Informationen zu deinem Online-Shop. Somit weiß die du Suchmaschine, worum geht es denn eigentlich, was machst du, was verkaufst du, was möchtest du für den Kunden haben, was bietest du an. Das ist un unheimlich wichtig und aus dem Grund sind die ganzen meta es gibt eine Ausnahme, die sage ich euch gleich, werden immer im Header-Bereich aufgeführt. So, dann kommen wir doch gleich mal zur Begriffserklärung. Da haben wir hier den Metatitel. Das ist ein sehr wichtiger, sehr wichtiges Ranking-Faktor für die Suchergebnisse. Momentan sind es 65 Zeichen. Google ändert das auch immer, je nachdem, wie es umgesetzt werden muss. Manchmal sagt er man dann auch wieder so 100 Zeichen oder 160 Zeichen. Da muss man immer up to date sein, aber das haben die Agenturen sowieso immer auf dem Schirm. Und Geben euch dann die entsprechende Information. Und der Metatitel ist, wenn du bei Google etwas suchst, werden dir diese Ergebnisse ausgewiesen oder aufgezeigt. Und der Metatitel ist diese Überschrift. Das war von Frau Flavor, war äh, unser größter Wettbewerber Ladwest, Das ist auch ein Kleider gemacht. Und ähm, deswegen habe ich, weil Frau Flavor gibt es ja momentan nicht mehr, deswegen habe ich Ladwest gewählt. Und da seht ihr, sie hat halt auch perfekte Kleider online für jede Frau adress bei Simone aufgeführt. Das ist ganz wichtig, weil da weißt du sofort, ach hier geht es um Kleider für jede Frau und dann kommt noch mal zum Schluss, dass die Marke wird noch mit aufgeführt. Das ist äh, sehr sehr wichtig. Hier sollte auch ähm, gesagt sein an dieser Stelle, dass ihr euer Hauptkeyword, worum es auf dieser Seite geht, immer an erster Stelle gesetzt werden sollte. Das wäre, wäre hier zum Beispiel Perfekte Kleider, diese Domain gibt es schon sehr lange, sollte immer am Anfang eigentlich stehen. Dann haben wir die Meta Description, das umschreibt für den Kunden, worum es eigentlich geht. Das ist kein wesentlicher ranking Faktor, das sind momentan 160 Zeichen, die du verwenden kannst und da geht es wirklich um den Inhalt deiner Seite, was passiert denn dort. Und auf dieser Seite ist es halt komplett Kleider, generell alle Kleider. Und hier wird geschrieben Kleider für jede Frau, ob kurze Kleider oder lange Kleider. Also das hat die größte Auswahl an femininen schönen Kleidern in jeder Farbe und für jeden Anlass. Ihr seht, Kleider, das Keyword ist komplett viermal aufgeführt. Das ist jetzt kein absolutes Muss, weil es kein Rankingfaktor ist, aber es ist für den Kunden gut lesbar, weil er weiß, worum es geht. Kurze Kleider kann die Kombination kann gesucht werden, lange Kleider die Kombination kann gesucht werden, schöne Kleider. Und dann wird das dementsprechend angezeigt. Und dann kommen wir zu den Keywords. Das absolute A und O, wenn es darum geht, was der Kunde sucht. Das ist der Suchbegriff, anhand, an dem ein Artikel thematisch orientiert ist, um das, um, das das Artikel, um das der Artikel aufgebaut wurde. Das spricht, du gibst bei Google zum Beispiel Kleider ein. Wie hier mein Beispiel. Und dann hast du hier die Anzeigen, die bezahlten Kampagnen fahren. Das ist aber mit Anzeige deklariert. Und darunter wird dann aufgeführt, ohne Anzeige, Kleider. Das ist in dem Fall Zalando. Die sind natürlich sehr, sehr stark, weil die auch sehr viele Kleider haben. Deswegen muss man, wenn man ein kleineres Label ist, etwas spezifizierter rangehen, Keyword-Kombinationen wählen, damit man dort einfach ein besseres Ranking erzielt. Und ihr seht, Kleider ist hier in Meta-Title meta -title ist dieses, hier oben, ganz vorne rangesetzt. Es ist in der URL aufgeführt, sehr, sehr wichtig. Und es ist auch in der Description aufgeführt. Und aus dem Grund sind die Keywords, die ihr recherchieren solltet von Anfang an, super wichtig. Das ist, geht nicht von euch aus, wie ihr suchen würdet, weil euer Kunde, der Nutzer selber, wird immer anders suchen als ihr selber. Weil ihr beschäftigt euch mit der ganzen Thematik. Und ähm, der Kunde gar nicht. Der gibt es einfach wirklich ein, ohne dass er darüber nachdenkt. Und deswegen ist diese Keyword-Recherche, die so von vier bis acht Stunden dauern kann, je nachdem wie groß euer Sortiment ist und was ihr alles anbietet, kann das schon einmalig dauern und dann wird darauf aufgebaut für Das nur mal so ganz klein, das kleines Tipp am Rande. Kommen wir zur H1-Überschrift. H1-Überschriften müsst ihr euch vorstellen, das ist wie das Kapitel eines Buches. Ihr wollt ja auch wissen, auf äh, welcher Seite ihr euch gerade befindet und was es denn dort eigentlich geht. Also wenn ihr Seite 150 habt, wollt ihr sehen, äh, Überschrift ist so und so, da befinde ich mich gerade. Und das ist mit den H1-Überschriften auch so. Sprich, jede einzelne Seite eures Online-Shops sollte, muss, nicht sollte, muss eine H1-Überschrift mindestens haben. Und das sind in der Regel immer fünf Wörter oder auch weniger. Und das beginnt ebenfalls mit dem Keyword, also mit dem Keyword, was ihr recherchiert habt. Hier ist es zum Beispiel Kleider, weil das ja die Hauptkategorie ist, wo alle Kleider als Überblick vorhanden sind. Hat sie jetzt auch nur Kleider gegeben. Hier könnt ihr aber auch schreiben, Kleider für jeden Figurtyp zum Beispiel. Und was nicht erlaubt ist, ihr könnt Abstufungen nehmen. Es gibt H1-Überschriften, H2, H3. Bitte diese Reihenfolge auch so einhalten nicht einfach mal machen, eine H1-Überschrift, dann eine H3, dann eine H2 und dann eine H1. Und die H1, ist der Quader äh, von Google geht von oben nach unten, von links nach rechts. Und er sollte als erstes immer H1 stehen, dann kommt er drunter H2, darunter H3 und darunter H4. Das sind immer Zwischenüberschriften sozusagen. So. Und dann haben wir noch, zu guter Letzt, das Alt Attribut. Was ist das? Es ist ein alternativer Text für Bilder, wenn die Bilder zum Beispiel nicht angezeigt werden können, weil ein app drin ist in dem Browser oder wenn, mir fällt das eigentlich jetzt gerade nur ein, oder es gibt halt unten Fehler im Browser, wo das wirklich angezeigt wird, dann sollte wenigstens das Text, der Text vorhanden sein, der das Bild umschreibt. Das ist sehr, ja sehr wichtig und wie man das macht und wo man es macht, ist immer unten hier entsprechend angezeigt. So wird das in den Shop-Systemen meistens schon vorgegeben, dass ihr darauf achtet, dass die Alt- das Altattribut mitgepflegt wird, damit ähm, das einfach, wenn so aussieht, damit ihr wisst, worum es geht. Ja, das war's es eigentlich schon. Das sind ähm, diese ganzen Überschriften. Ich habe zum Schluss noch was vergessen. Note, und zwar, wenn alle Meta -Tags, die wie schon bereits am Anfang erwähnt, in den Header notiert, außer die H-Überschriften H1, H2, H3, H4, die kommen immer in den Body. Text rein, weil sich da jede Seite ändert und jede Seite kriegt eine neue Überschrift. Die sind nie identisch und vergesst bitte auch nicht, dass ihr komplett, dass ihr komplett einfach nur Copy-Paste macht und dann vergesst, die Produkte entsprechend anzupassen von dem Media-Title, Media description dass ihr die Keywörter immer neu wieder auswählt, dass ihr die H1-Überschriften ändert, und dass die Alttexte ähm, natürlich auch angepasst werden müssen. Also Copy-Paste. Wenn ihr es macht, achtet darauf, dass diese Medatexte immer gepflegt werden. Das ist super, super wichtig, weil ansonsten kriegt ihr kein gutes Ranking hin. Und ein Ranking bei den Suchmaschinen dauert in der Regel vier bis sechs Monate. Ich hoffe, es hat geholfen, euch einen kleinen Einblick zu geben. Dann äh, viel Spaß jetzt beim Korrigieren eurer Produktbeschreibungen. Äh, oder vielleicht habt ihr schon alles richtig gemacht, dann ist es auch super. Ich denke mir, das hilft, dass ihr weiterkommt. Und habt ihr Fragen, dann habt ihr hier links einen QR-Code und rechts einen QR-Code. Folgt mir bei Instagram, da gibt es auch mal ein paar Tipps für euch, was gar nicht so unwichtig ist. Oder kontaktiert mich auch gerne über meine Webseite, Telefonnummer. Und dann schaue ich mir gerne euren Job an. Also, schönen Abend und bis nächste Woche Spätestens.